hey leute und willkommen bei let's play twin es ist nachts um 4 ich sollte ein daily login machen können wartet mal wo ist das, das ist die frage ich habe keine ahnung <lacht> naja wir haben ein paar punkte hier noch frei wo ich gar nicht mehr geachtet seit letzter folge und auch die vierten Einpunkt, was labe ich denn? Ja, es ist nachts ich bin ein wenig nach Nee, nachts 5 Uhr sogar schon sehe ich gerade. Ups, ich bin ein wenig müde. Verpasst schon, ne? Du bemerkst ein junges Mädchen. Auf der Ebene eine Herde schafe hütet. Äh, die Tiere manken das grüne gras Vielleicht. weiß sie wo die alten Ruinen sind. Du gehst in die Richtung des Mädchens und sie bemerkt dich in der Ferne. Ach, das war schon, okay. Du stellst dich dem fremden Mädchen vor und fragst sie, ob sie hier lebt. Oh, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich heiße Heidi. Willkommen auf der Wolfgraseb Wolfgrasebene. Heidi unterbricht ihre Tätigkeit und nickt dir zu. Nachdem wir euch einander vorgestellt habt, fragst du Heidi, ob sie von den alten Ruinen hier gehört hat. In der Hoffnung, sie könnte dir die Richtung angeben. Altorin, tut mir leid, ich bin mir nicht sicher. Aber mein Großvater ist der Dorfälteste, er kennt diese Ebene besser als jeder andere. Vielleicht kennt er den Ort, den du suchst. Ich hatte gehofft, schnell zum Tempel zu kommen, um die gefallenen Göttertränen zu bergen. Aber diese Ebene ist riesig, ich weiß nicht einmal, wo ich mit der Suche anfangen sollte. Marisa scheint nicht mehr weiter zu wissen. Du, du überblickst die offene Ebene, bevor du Heidi nach dem Weg zum Dorf fragst. Ich würde euch ja gern hinbringen, es ist nur so, dass ich im Moment nicht weg kann. Ich muss meine Schafe beschützen, sagt Heidi und dreht die zu ihren Schafen um. Die Schafe, sie fressen noch nur Gras, warum musst du sie beschützen? Während Maria sich unschlüssig umsieht, merkst du, weil mehrere Wölfe in der Ferne herumschleichen. Ich wollte heute ein paar Schafes scheren, daraus, um daraus einen Wollmantel zu machen, den ich auf dem Markt verkaufen kann. Aber diese Wölfe haben ein Schaf angegriffen. Ich schlage mich schon seit Ewigkeiten mit ihnen herum. Sichtlich erschöpft Schöffel Heidi den Kopf hängen und seufzt. Du erzählst Heidi, du hättest schon an vielen verschiedenen Abenteuer erlebt. An vielen verschiedenen Orten Abenteuer erlebt. Also sollten ein paar Wölfe kein Problem für dich sein. Du schlägst vor, euch gegenseitig zu helfen. Wirklich? Das ist toll. In diesem Fall könntest du die Wölfe verjagen, während ich die Schafe zusammentreibe. Jo. Zeig mir mal die Wölfe, Alter. Ach, der ist ja voll nah, Alter. Oh, sie Nice. Das wusste ich gar nicht. Meine Kummi-Folge ich muss doch erst den hier machen Oh der hat voll gekriegt, Alter Dafür haben die nächsten Folge Mist <lacht> oh, jetzt geht wir ja mal voll daneben Oh steht jetzt habe im Fokus Oh steht jetzt habe ich drei im Fokus Oh, easy, kein Ding Easy Game of my life Das heißt Game, Easy durch, Auf mein life, schlafe ich, Oh man, und ich habe vorgestellt, danach noch eine Folge aufzunehmen Ich bin doch verrückt, ich bin viel zu müde <lacht> Ich hoffe mal, ich greife nur einen an, ich will nämlich nicht, nicht zwei kämpfen. Perfekt Hallo Hä? Ach so, da ist sie. Ich dachte, sie ist hinter uns. Ich bin voll desorientiert. Du bist wirklich toll. Heidi hat gesehen, wie leicht du mit dem Wölfen fertig geworden bist und, in voller Bewunderung. und ist in voller Bewunderung für dich. Danke für deine Hilfe. Die Wölfe werden es nun eine Weile nicht wagen, die Schafe anzugreifen. Heidi starrt in die Ferne und sieht die Wölfe aus und sieht die Wölfe das weiter suchen. Wenn wir zum Dorf zurückkehren, werde ich dafür sorgen, dass mein Großvater euch willkommen heißt. Also, können wir jetzt gehen. Ich bin mir jedoch, ich, ich bin mir jedoch sicher, die Wölfe werden wiederkommen. Ich habe Hunger in ihren Augen gesehen. Die Wölfe werden eine Weile nicht weit wiederkommen, aber Marisa hat recht. Ich befürchte, dass sie zurückkehren, sobald wir weg sind. Marfly, bitte warte einen Moment. Du siehst wie Heidi in die Hockey geht oder eine große Tasche aus dem Gestrüpp zieht. Oh, ich habe jemanden gebeten, für die für mich zu machen sie könnte hilfreich sein. Heidi öffnet die Tasche und als du in der Hand schaust, siehst du, voller, dass sie voller Fallen sind. Um die Wölfe zum, am Angriff zu hindern, während wir weg sind, können wir auf diesem, auf dem Weg diese Fallen aufstellen. Ich denke, das sollte sie abschrecken. Wölfe erscheinen wahrscheinlich an diesen Orten. Sie sind ziemlich weit abseits aufgetretenen Pfaden. Also sollte es in Ordnung sein, die Falle hier zu stellen. Hä? Heidi zeichnet die Position der fallen und gibt ein und gibt dir die Skizze. Du legst die Feinde an diesen Punkten und ich finde einen Ort für die anderen fallen Heidi nimmt mehrere Pfeilen heraus und gibt sie dir. Oh jetzt muss ich fallen verteilen fallen nicht fallen zu fallen wir wieder runterfallen Mann, was, was laber ich schon wieder ich dachte der wolf greift mich an im guten namen können sein dass sie akku sind okay, nee, die sind nicht akku komisch ich man Kampf beginnen genau die greifen mich gar nicht an Oh doch der will Stress, Stress? Stress Alter. der weiß gar nicht, wie man sich anlegt. Alter, was ein Wunder! Okay, gut, jetzt die gekillt. Das freut mich. Fertig, Heidi stellt die letzte Falle auf und wischt sich mit den Ärmeln den Schweiß von den Sternen. Von der Stern gut, sollten. Gut, sollten die Wölfe wieder auftauchen, werden sie die Schafe nicht mehr angreifen können. Heidi überprüft die Feinde und scheint zufrieden. Dann lächelt sie, dann lächelt sie schalkhaft. Juhu. Hm, mach mal, mal. Heidi möchte, dass du dir das Gras ansiehst. Du bemerkst einen schwachen Blutfleck. Oh nein, einer meiner Schafe fällt. Könnten die Wölfe in der Nähe sein? Heidi zählt die Schafe ihrer Herde. Du bemerkst, dass der Blutfleck im Gras ein Teil einer Blutspur ist, die zu einigen Büs Büschen in Osten führt. Man sieht aus, als müssen wir diese Wölfe für ein für alle Mal loswerden. Erst dann wird sie uns zum Dorf bringen. Wenn wir den Ältesten bald sehen wollen, müssen wir helfen. Du denkst, Morgen, das zu und sagst, Heidi, dass ihr euch um die Wölfe kümmert. Ich danke euch beiden für eure Hilfe, aber dieser Wolf ist höchstwahrscheinlich schlauer als die anderen, also müssen wir uns etwas einfallen lassen. Was wäre, wenn... Vielleicht könnten wir etwas nutzen, um ihn aus seinem Versteck zu locken. Heidi holt einen Behälter aus ihrer Tasche. Er enthält eine saftige Lammkeule. Mafly, ich habe eine Idee, ich brauche... aber ich brauche deine Hilfe. Bitte locke den Wolf mit dieser Lammkeule heraus, damit wir ihn fangen können. Ich kann es auf keinen Fall alleine mit diesem Wolf aufnehmen, ich sehe also auf dich. Heidi sieht dich flehentlich an. Oh, ist das der für unser erster Wurst? Ja, der Alpha Wolf. Der Alpha Wolf, komm mal her, Alter. Komm mal ran. Ähm, ich hab erstmal hier so ein kleiner... Greifst du ihn vielleicht mal an, eventuell? Ja, danke schön. Ach, ich habe meine Skills nicht hab ich habe die WAC. A, Der Wunder. So, komm her du Alphabolf, wo bist du? Okay, muss ich da noch was anklicken? Achso, ich muss mich verstecken. mal her den fetten wolf oh die haben ja richtig Respekt vor die alter oh der sieht doch cool aus ein scheiß goldener riesenwolf ich denke ich so nice und dann sagt oh, shit das ist eine Falle und ich so komm doch her alter komm doch her eins gegen eins der was willst du tun Oh, ich kann mal am schießen laufen. Ich glaube nicht. Ich glaube das ist in die Richtung, wo ich gucke, schießt so, Was ist das eigentlich? Oh, ich habe neuen Skill. Warum sterbst du nicht? Alter, der wird nicht verrecken ja, dann mal auf nach Heidi. Oh ne, es hat nur geleckt. Never mind. Oh ja, die FS ist am droppen, Alter. Was ein... du... das war furchterregender als ich dachte. Du hast wirklich eine gute Figur gemacht. Heidi lächelt dich ergriffen an. Ja, steht ja auch auf mich, war ja klar. Mit deiner Hilfe habe ich meine Probleme im Griff bekommen. Jetzt muss ich nur noch meine Schafe fertig scheren und dann bringe ich euch zum Dorf. Juhu! Achso, ich muss auswählen. Okay. P. Unter Verteidigung. Na, nehme ich mal Verteidigung. So, jetzt kann ich endlich die Schafe scheren. Heidi holt einige Trimmer aus ihrer Tasche und regt sich. Ich verstehe einfach nicht, du bist ganz klar erschöpft, Chef, warum willst du weiterarbeiten? Marissa legt den Kopf schief, sieht Heidi leicht verwirrt an. Hm, was ist das denn für eine Frage? Um meine Mantel zu machen natürlich, wenn ich auf den Markt verkaufe. Ich muss immer noch mein Lebensmittel verdienen, kontert Heidi Marisa. Du siehst, die beiden Kopfschütteln an, bevor du Heidi erklärst, dass Marida leider noch nie sehr diplomatisch war und es nicht und sie ist nicht zu so sehr persönlich neben sein was ich da gesagt stand zu so was anderes aber was heißt das hey, denke ich mal hm, ich habe zwar nicht so viel erfahrung aber marisa du bist nicht wie wir ich habe ein komisches gefühl weil die heidi mustert marisa vom kopf bis zum fuß ich bin eine oh marisa beginnt zu sprechen doch da unterbricht sie dies ist nicht die zeit nicht jeden Hinz und Kunst anzuvertrauen. Schnell erklärst du Heidi, dass Maria ihr Zuhause de auf der Suche nach Abenteuern verlassen hat und und sie wie du weiter beweist ist. Wirklich? fragt Heidi, die ein gezwungenes Lächeln bemerkt. Wie du meinst, jedenfalls muss ich hier fertig werden, bevor ich zum Dorf zurückkehren kann. Ich würde euch würde es euch etwas ausmachen, wenn wir noch eine Weile bleiben. Halt die Krempe die Arm hoch und mach dich wieder an die Arbeit. Wir können, wir, können dir wir können dir genauso gut zur Hand gehen, dann sind wir schneller fertig. Marisa schubst dich mit den Ellbogen an, damit du beim Schergen hilfst und ihr zum Dorf zurückkehren und den Altesten sehen könnt. Mensch, ich kann nicht mal lesen, Alter. Ähm, hört, sich, hört sich für mich gut an. So, ja, da steht was anderes Scheiß drauf. <lacht> Hier nimm den Trimmer und pass auf, dass du den Schafen nicht wehtust. Heidi überreicht dir den Trimmer. Oh mein Gott, jetzt soll ich echt... Ich soll einfach trimmen. Ich soll einfach Schafe trimmen, also Ich dachte, ich bin ein Held. Und ich hier so ein... Und die macht doch gar nichts, Alter. Die steht nur noch rum. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich richtig verarscht. Was macht man sich alles für sein Ziel? Gut, das sollte genügen. Heidi zählt die Wolle, bevor sie sie in ihre Tasche packt. Ihr wart eine große Hilfe. Vielen Dank. So, gehen wir jetzt hin. Oh, endlich, Maflai. Danke nochmal für die Hilfe. Heidi entwirrt die Wolle und packt sie in ihre Tasche fühlt sich ziemlich ausgelaugt, doch Maria lächelt und legt Heidi zu, um mir zu zeigen, dass ihr beide froh seid, ge geholfen zu haben. Bei ihrem Anblick stößt du einen tiefen Seufzer aus. Seht, unsere Siedlung ist gleich dort vorne. Heidi zeigt nach Nordwesten und dort kannst du tatsächlich in der Ferne eine kleine Siedlung erkennen. Folgt mir, ich stelle euch meinen Großvater vor. Heidi hielt die Tasche voll, rollte auf den Rücken. Während du hier zur Hand gehst. Okay, da beende ich dann jetzt die Folge. Wir werden es bei der nächsten Folge beim Großvater sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen, mich abonnieren. Irgendwas in die Kommentare schreiben, was auch immer ihr gerade loswerden wollt. Und rein, ciao, bis zum nächsten Mal.